Ja, vielen Dank, Frau Kommissarin. Sie sprachen von Vertrauen und was mich hier jetzt äh, betrifft oder berührt ist auch das Vertrauen der Bürger einander gegenüber, also und nicht eben äh, zu erwarten, dass jeder, der ihm gegenübersteht, ein, ein Straftäter ist. Eine der Prioritäten meiner Fraktion ist eben hier, diese äh, Massenüberwachung äh, zu beenden, also jeder äh, immer, über, immer zu überwachen, ohne überhaupt einen Verdacht zu haben, also statt zielgerichtete Ermittlungen anzustellen gegenüber solchen, die wirklich äh, einer Straftat verdächtig sind, die kriminell sind. Meine erste Frage an Sie deshalb, können Sie uns versichern, dass hier mit der Rechtsprechung äh, auch, was äh, die Vorratsdatenspeicherung anbelangt und äh, der Urteil des EuGH, dann eben die Kommission nicht ein weiteres Instrument vorschlagen wird, äh, was hier eine allgemeine und äh, diskriminierende Datenspeicherung aller Kommunikationsdaten äh, anbelangt. Meine zweite Frage bezieht sich auf äh, die Sicherheit. Ein wichtiger Teil der Sicherheit ist ja das Gefühl, sich sicher zu fühlen. Und ich denke, dass viele Bürger einfach nicht im Klaren sind, welche echten Risiken einer Straftat bestehen. Und in manchen Bereichen geht die Kriminalität zurück. Aber die Menschen haben den Eindruck durch die Medien, dass sie in einem sehr, ein sehr gefährliches Leben jetzt haben, im Gegensatz zu früher. Könnten Sie uns vorschlagen, als Teil Ihrer neuen Agenda, Einige Maßnahmen vorstellen, die eben hier die das Sicherheitsbewusstsein der Bürger wieder stärken kann. Vielen Dank. Schön zu hören, dass Vertrauen nicht nur zwischen der Gesellschaft und den Bürgern oder den Mitgliedstaaten, sondern auch unter den Bürgern existieren muss. Das ist eine schöne Perspektive. Da kann ich nur zustimmen. Aber ganz konkret zu der Datenspeicherung, da muss ich sagen, ja, ich glaube schon, dass wir dazu ein Gesetz brauchen. Aber wir haben da ja noch Fälle anhängig vor Gericht. Deshalb ist es für mich ein bisschen zu früh, irgendwelche Schlussfolgerungen zu ziehen in diesem Bereich. Wir müssen abwarten, wie sich diese Fälle entwickeln. Ich kann also Ihre Frage dazu noch nicht konkret beantworten.